Okay. Im Markus natürlich nicht. Als Bundeswehrgeneral darf man das nicht. da guckst du Erstmal halt, Feldnimmel anschließend die Offizierslaufbahn vorgesehen für mich. Das wäre dann, da ich halt studiert habe, kann ich direkt an als Oberleutnant anfangen. Das, -Anfang. das machen Du weißt aber doch, dass ja, das so, dann was... Hast du ich kenne nur general, general- und general Ja, <lacht> General- ne? und Aus historischen Ich, an, ich meine, ich meine, ich meine, meine das jetzt, was die Oder die letzten das heißt, bei allen anderen besser wo du ja, das als Sicherungsbürger dann kriegst du das, was du ah, ja, okay. okay. Also, das da ja, ist aber das Weiter. Okay. Ja, aber also so ich glaube, wenn du in 1 ich habe ja schon mal mitgemacht. schon da. Aber ja, ja, wozu mich dann von der Reihenordnung? Kriegen wir alles in Ordnung. Ist ja noch jung, ich kann man äh, ja, Damit überholt er mich. Ich ja. habe eine Gibt es keine bei Erzabisse. Bei Erzabisse. Erzabisse. Erzabisse. Erzabisse. Erzabisse. ja denn Altersgrenze? Das ist Also bei 60, sage ich dir. Ja. Ja. Ein bisschen aufzeichnen könnte man schon, kann. ja. So. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jetzt, wie soll ich das jetzt früher ausführen? Das ist, so das ist Okay, okay. okay. Ja, kannst du mal gucken, dass ja, du das auf die Wiki-Seite gehst? Da ja. bin ich schon, schon Ich weiß, so das ganz gut war. Das Also, gut, das ist Lothar fehlt gerade noch, aber wir könnten ja dann mal langsam loslegen. Ich glaube, es klappt auch, wenn der Lothar gerade nicht im Raum ist. Hat er vorbereitet? Ja, und Nee. Moment, hast halt so ja. du einen Browser? Du baust dir einen. Ich weiß jetzt noch nicht, ich auch wo, macht, ich wo ich da, da hin wollte. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Den, äh also in Firefox erkenne ich bloß also gerade eben. Ja, ist ja egal. Wir sind transparent, Leute. Ich habe gerade geguckt, <lacht> wenn wir Leute. Firefox hast du hier irgendwo? Ja, zweite Reihe von links, ziemlich Mitte. Ach, da ist mit mit Doppelklick kriegt man den in den Betrieb, ne? Ja, ja, ja. ja super fresh. Nach wie vor. Also mach nichts auf, was auf ist. Geh ja. einfach mal auf Suche. Gerade Kreistüren geht am schnellsten. Jetzt sagt man nicht, dass es ein Eimer ist, ja doch. Was haben wir denn hier? So, da ist. Geh doch einfach mit Suche. So. Gerade Kreistüren. Endlich, ne? Piratenkreistüren. Ja, ja. Oh, Geht immer am das ist doch schon da. Piratenpartei nrw.de. Nee, ja, das ist die falsche. Aber ich glaube, er ist nicht online. Was suchst du den ja. Wir wollten eigentlich nur unsere Tagesordnung drauf tun, damit es ja auch im Stream Wer ist. ist nicht online. So eine... Die ja. ist so klein, die sieht man noch auf Internet. Ja, ja, ja, dann lass mal. Okay. Ich würde sagen, dass der Wähler, ja. der immer noch ein bisschen braucht, fangen wir heute schon mal an. Also, ich begrüße alle. Die hier so zahlreich erschienen sind, sind zwar kein V. Der Vierten in diesem Jahr, darf man nicht vergessen, wir haben ja schon drei hinter uns. Ich glaube, das ist auch Primäre. Haben wir, glaube ich, geschafft? Vier Stück. Zwei waren ich, das ich bisher <lacht> <lacht> Ja, okay, Kommunalwahlen sind ziemlich selten. Ja, die Kommunalwahl hat sowieso das Jahr geprägt, würde ich sagen. Wir haben mit einer Massearbeit angefangen und haben nach hinten raus. Die meiste Arbeit verschoben. <lacht> das ist halt so. Liegt daran, wenn man wir gewählt wird. Ich will mich da auch nicht beschäftigen. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Und ich würde euch vorschlagen, wir wählen mal als erstes Sammlungsleiter. Gibt es da Vorschläge für? <lacht> Schlägt sich jemand selber vor oder soll ich vorschlagen? Immer die mit der Kraft, würde ich sagen. Okay, dann schlage ich ja alles vor. Gibt es sonst noch jemanden, der seinen Hut in den Ring wirft? Eine ja, Ermangelung von Hüten wäre jetzt ansonsten nur noch Jürgen. Ja, dann frage ich mal den Vorgeschlagenen, ob er denn die Wahl annehmen würde. Ja, dann muss man nennen? nicht erstmal so nach der Tanz. Ja, ja, ich, ja, ja, mir geht es ja darum, ob er sie annehmen würde. Ich habe gesagt, er nimmt sie an. Und danach kann ich dann äh, fragen, äh, ob es berechtigten Einwand gegen den Kandidaten gibt. sehe keinen? So, und dann bitte ich um Handzeichen, wer denn... So, jetzt ist das auch ZK durch. Au oh, ja! Also ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, wir haben einen Versammlungsleiter gewählt. Den, ja, den wir dann vielleicht auch, wenn er sich dann selber zur Wahl stellt dann noch zum Wahlleiter macht. Aber ich übergebe jetzt die Aufgabe des Redens, da ich schon genug geredet habe, an Versammlungsleiter. Ja gut. Um ein liebste Geschäftsordnung vor, weil es Besonderung sei. Das habe das heißt, ich gerade ja. mal angehört. Äh, egal, gehen wir darüber. Wir haben eine Geschäftsordnung. Ach. Ist die jedem bekannt? Hat jeder mal mal geguckt? Hat sie irgendwas gemacht ja. beim letzten Mal? Nein. Es ja. ist kopiert aus der vom letzten Mal den Finanzberat nach. Okay, dann scheint es ja damals schon funktioniert zu A. Ja. Was hast du das Wort gemacht? Dann bitte ich auch bestimmt. Zeigen mit zu. Zeigen. Also, die sind nicht cool. kopiert. Hier, die ist verlinkt. Das ist okay, dann habe ich den Link. Ja. Dann bitte ich um Handzeichen. Ja. Ähm, wer ist für die Annahme dieser Geschäftsordnung? Ja. Gegenstimmen? Danke. Auch einstimmig? Wer schreibt das Protokoll und erfasst das? Ja, das kommt ja jetzt. <lacht> So, dann die Frage, wir haben Gäste, Presse, Aufzeichnungen anwesend. Ähm, Stelle ich fest, wer ist damit nicht einverstanden? Ich mache einfach mal die Negativprobe an so Kreis da Schön, dann ist das einstimmig zugelassen. Presse, Gäste, Streaming, Ton- und Filmaufnahmen. Bei äh, der anderen Versammlung unter das, was wir heute nicht weiß, nur der Wahlleiter äh, und sein Helfer. Das kann auch gerne jemand preisinternes machen. Na komm. Ja, ich ja okay. als Wahlleiter zur Ich mache deine Anhörung. Ihr seid so süß. Gut. Gibt ähm, es weitere Kandidaten? Nein. Gibt weitere Kandidaten als Wahlleiter? Zweite Kandidaten als Wahlhelfer. Dann schicken wir das zusammen ab, die beiden. Also gemeldet haben sich der Wahlleiter Hitler und Wahlhelfer, sorry, Wunscher. Ähm, wer ist dafür? Ähm, ja? Rechtlicher Einwand: man wählt, die Versammlung wählt den Wahlleiter, der Wahlleiter bestimmt die Wahlhelfer und äh, die Versammlung hat Einspruchsrecht. Schlacht nicht tot, habe ich das hier falsch gelesen? Das kann sein, dass müssen uns müssen wir uns anders Die okay. müssen wir jetzt nicht umteiern. Um. Steht hier nur mhm. zum Friedrichsfonds. Mhm. Wo wird der Versammlungsleiter hat von hier nach? Zweifel Zweifelsfall, zwei, glaube ich, der mhm. Name Thomas. Ich bin mir ja auch nicht sicher, das sind die Ursache und die Rechtssache? Also, also für, den, für den zweiten Fall kann ich den Gunter auch zum Helfer einnehmen. Okay, also nur dann nur die Abstimmung über Dietmar, der dann einen Wahlleiter bestimmen wird. Ich bezeichne, ja, einstimmig keine Gegenstimmung, ganz schön, so. Und dann abschließend die beiden zum Protokollanten, dann gibt es da Freiwillige. noch, das ist, ist das Das macht aller ähm, äh. Also wir fragen mal an, wie man einstimmig Ja, da ist auch einfach die Gegenfrage, wer ist dagegen? Okay, das war schon nein, das gab es nur nie Einstimmigkeit zu dem Thema. Ne? So, ja, Dann da da. stelle ich fest, dass die Voraussetzungen für die kreis gegeben sind und der offizielle Beginn ist, wie viel Uhr? 19.43 Uhr. Wer ja, ja Die poppeln war los in den. Ja. So, wir haben eine Tagesordnung. Ist jeder uns dieser Tagesordnung vertraut? Wer ist gegen diese Tagesordnung? Ich bitte um Handzeichen. Die Tagesordnung ist auch einstimmig. Gibt es Zusätze zur Tagesordnung, die die GO zulässt? Nö. Ja die Übergabe des Postfachschlusses das kann man sonst nicht das, das, ne? das ist so in 17 Punkten. Gut, dann rein Tops. Das ist Top 4 Tätigkeitsberichte der Bürokiraten. Wer möchte anfangen? Dann ja, fange ich zwangsläufig nach der Reihenfolge an. Ja, Reihenfolge. Oh, ja! Wie ja. ja, wir gewählt. <lacht> Kein Ranking, alles gleichberechtigt, aber war immer so, dann nach vorne schieben, derer, die in der Reihenfolge stehen. war er das war der, der ja, der steht ja. allerdings vor uns auch so drin. Ja, ja. Kein Klatsch, geht. Ich würde rausgehen, aber. aber ich spreche da ich Nur los. Okay, also angefangen im letzten Jahr, wo wir eigentlich schon in den schweren Vorbereitungen für die Kommunalwahl waren, habe ich die üblichen Tätigkeiten in der Verwaltung gemacht, habe also ständig Kontakt gehalten mit der Landesverwaltung bezüglich der ganzen Modalitäten, die damals für die Aufstellungsversammlungen etc. Pp. zuständig waren. Ansonsten halt eben die üblichen Verwaltungssachen, die anfielen, damals haben wir dann auch noch mal die Mitglieder alles postalisch angeschrieben gehabt, wobei die meiste Arbeit der damaligen Finanzpirat gemacht hat, der inzwischen nicht mehr wenn, uns Sven, und ich muss dafür ja nochmal danken, nämlich der null Arbeit die Sachen aufzustellen und halt eben auch die Daten auseinander zu etc. haben es damals halt eben formuliert im Team, war ja Thomas auch dabei, und haben es dann ausgearbeitet, da hat viele Arbeitswände übernommen. Ja, da mussten wir es noch setzen, drucken, etc., pp., auf die Post gehen, die ganz üblichen Arbeiten, die dabei entstanden sind. Ich meine, wir haben einen mittleren so Erfolg gehabt, wir sind ein paar Karteileichen losgeworden. Konnten natürlich ein bisschen leichter aufkommen. Leider Gottes haben wir nach wie vor das Problem, dass wir einige... Leute motiviert bekommen. Vielleicht guckt sich ja jemand den Stream an, fühlt sich angesprochen. Ihr halt seid herzlich willkommen, dürft jederzeit vorbeikommen. Im Laufe der Zeit haben uns halt eben auch einige Leute verlassen. Dafür haben wir auch drei neue Leute im Laufe des Jahres dazu bekommen. Einen haben wir davon hier sitzen, die anderen wir leider bislang nicht gesehen. Ich habe es jetzt ja zwar mal persönlich eingeladen, per Mail, habe auch so noch einige Leute immer mal wieder zwischendurch angeschrieben, informiert etc. Leider auch nur mit mäßigem Erfolg. Das sind so die üblichen Sachen, die ich gemacht habe als Verwaltungsberat. Das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Dadurch, dass ich ja durch das Kreistagsmandat dann ein bisschen mehr Arbeit habe, aber die gehört jetzt hier nicht rein. Das wäre es von meiner Seite, Ja, und ansonsten können wir jetzt weitergeben. ich glaube dann wäre der Finanzpirat nach der Reihenfolge dran, ja, der Finanzpirat sitzt da hinten, ich glaube er kann leider nicht viel sagen, weil die Tätigkeit war in der letzten Zeit ist besonders viel, und da haben wir noch große Finanzanträge gestellt. Ja. Hm? bis jetzt irgendwas Finanztechnisches immer so Bevor wir jetzt einfach zum nächsten, zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, danke mal. ich Ihnen. Ich habe jetzt nur noch einmal die Belehrung mitgemacht zum äh, Datenschutz. Aber es hat bis jetzt noch einmal geklappt, dass also ich dann gerne anerkannt. <lacht> Aber jetzt mit meiner Assistent haben wir das geschafft. Aber. Doch, das ist. Ja. Ja. ja. Ich muss ja, dazu sagen, in der Zwischenzeit hatten wir ja, ja aufgrund der Vaganz, der Stelle im Land, so ein bisschen hin und her zwischen Land und Bund bei den Datenschutzbelehrungen. Die Frau Holzkrebel, glaube ich, war das gemacht. Die hat mir das gemacht. Also Aber es war auch nichts da, was der Finanzberater hätte in der Zeit machen müssen. Also andere viel in den Bereich von Zweck. <lacht> Nein. Egal. Ja. Nein, nicht mehr. Ja, ähm, ja der, danke. Ja, danke. Ähm, ja, der einfache Halber wenn ihr nichts dagegen habt, äh, ich habe zwei Entferände, ich mache das in einem Abwasch würde ich sagen. Ähm, ich habe, wie letztes Mal auch, meinen Rechenschaftsbericht ins Wiki geschrieben unter benutzer-dumpfilm-rechenschaftsbericht. Dunkel, Dunkel Was steht denn hier? Ich Lesen wir ein bisschen was vor. Also Im Wesentlichen könnt ihr euch das da angucken. Ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das einfach so zusammengeschrieben wurde. Hm. Falls mir noch was einfällt, vielleicht schreibe ich es nochmal. Ähm, Pressemitteilung: Erstellung von neuen Pressemitteilungen im Team. Eine Pressemitteilung habe ich nicht mitgearbeitet. Ähm, dann habe ich die ganzen ins Blog getan, ins Wiki getan. Überhaupt habe ich das, den Blog betreut. Neues Team drauf, äh, Seiten da erstellt, eine Slideshow rein. Äh, ein neues Logo gestalten, lassen das irgendwie da rein und noch damit bearbeitet. Ähm, Komplette Menüstruktur neu gemacht, Kategorien rein, äh, Open Anfragen war da rein, Statistik-Plugin rein, damit wir sehen können, wie viele Leute überhaupt die Seite zugreifen. So ein Quatsch. Ähm, ich habe den Twitter-Account und den Facebook-Account betreut, im Wesentlichen bis zum Ende des Wahlkampfs. Danach habe ich zwar auch noch Zugriff darauf, aber es kamen keine Inhalte mehr, die ich weiter verteilen können. habe ich dann eigentlich gelassen, wenn ich jemand das angeschrieben hat. Das war das als Pressepirat. Als Order-Pirat habe ich, ähm, ja, genau wie äh, Dietmar und Markus am Treffen teilgenommen. Das haben wir Ende 2013 nach der Wahl gemacht. Da haben wir eine interne Aufgabenaufteilung gemacht und und und. Ähm, Resultat daraus war dann dieser Mitgliederbrief, den Digga äh, schon angeschrieben hat, da habe ich auch ein bisschen mitgewirkt. Ähm, dann kam im Prinzip die Kommunalwahl. Da hatten hat wir zunächst mal Kreismitgliederversammlungen, da habe ich äh, Antragskommissionen gespielt ähm, für die ganzen Anträge, die da reinkamen. Ähm, dann habe ich so Sachen gemacht, wie ja, es kam eine Anfrage zur Podiumsdiskussion für die Europawahl. Da ähm, habe ich dann Kontakt aufgenommen mit dem, äh, ja, sowohl mit dem äh, Veranstalter, das war das Ritter gymnasium als auch mit Leuten innerparteilich, was sich ein bisschen schwieriger gestaltet wird. Wir haben äh, da auf jeden Fall am Ende jemanden gefunden, der da hingeht von den Listenkandidierenden da. Ähm, dann habe ich die Bestellung vom Wahlkampfmaterial, nicht alleine, auch mitgemacht, die Plakate, Werfer, Prospektständer und so weiter. Dann steht die dicke des Kreises, da habe ich ziemlich viel gemacht. Ähm, da war letztes Jahr ein totales Chaos noch. Ähm, ich habe jede Menge Seiten verschoben, die Links auch zu den neuen Seiten hingemacht, dass, dann, dass es nicht nur um die Umleitung ging, die alten Seiten gelöscht. Ich habe das Design -E umgestellt, ich habe das Cypher eingeführt und und und. Soweit es geht, sind die Wiki-Seiten jetzt eigentlich ganz schön. Es gibt einige, die ich immer noch gerne verschieben würde, was ich aber nicht hinbekomme, weil zwischendurch hat man Wiki-Update und ähm, wenn ich Löschanträge stelle, das war immer ziemlich schön, konnte ich immer sehen, welche Seiten auf die alte Seite verlinken, bevor ich sie lösche und konnte dann entsprechend entsprechenden Links überarbeiten. Mit dem Wiki-Update ist dieses Plugin total abgeraucht und ähm, damit ist es nicht mehr Und ich möchte eigentlich keine Seiten verschieben und alte löschen lassen, von denen ich nicht weiß, welche Seiten noch darauf haben. Daher habe ich das dann irgendwann sein gelassen und gewartet, dass ich das Wiki wieder benutzbar gestaltet. Ähm, ich habe ähm, hab als Sven zu ist, als Finanzpirat habe ich ähm, danach noch Finanzanträge gestellt. Ich weiß nicht, ob es mehr als einer war, aber mindestens einer habe gestellt. Ähm, zwei, die Streaming-Sache und die Erhöhung vom Budget, was sonst weiß ich nicht. Ich habe das Material, was wir hatten, vor dem Wahlkampf mit, äh, mal inventarisiert. Äh, aufgrund dessen konnten wir dann auch einen vernünftigen Stellen nochmal machen. Das habe ich jetzt heute nochmal gemacht. Ist aber, glaube ich, ein bisschen im Überblick verloren, weil einige Sachen bei Jürgen sind und ich nicht mehr genau weiß, was das war. Ähm, Ja, zwischendurch ist unser, übrigens auch unser Lager umgezogen, einmal von Marcel zu Jasna und dann rüber zu mir. Und jetzt teilweise wieder bei mir. Ähm, dann habe ich ein paar Sachen im Request Tracker irgendwie gemacht, da weiß ich nicht. Die Placquer wurden wieder alle eingeholt und dann Quatsch. Äh, genau wie im Vorstand. Das war es im Wesentlichen. Jetzt bin ich gemacht. Nee, das noch irgendwelche machen. Nee. Ja, ja und ich auch mal erheben. Ja, ich bin halt jetzt seit dem 23.11. wohl Pressepirat als Pressesprecher. Ich habe insgesamt an. Was ist das? Der, Druck. Der Druck. Ja, Ich habe insgesamt an äh, zehn Pressemitteilungen mitgearbeitet, äh, mit verfasst bzw. mit veröffentlicht. Äh, damit, damit dann auch je nach Pressemeldung auch Kontakt mit die jeweiligen Zeitungsredaktionen gehabt. Sie teilweise auch selber halt auf unsere Wiki-Seite draufgestellt. Natürlich dann auch je nach dem Einzelfall mit den anderen Betroffenen halt vorher auch abgestimmt, bevor sie rausgeschickt wurden. Daneben bin ich dann auch äh, in der drin für äh, die Presspiraten NRW, für den anderen Kommunen weiter, wo dann auch ab und nach und nach sich ausgetauscht wird. Mittlerweile ist nur leider die Liste dazu verkommen, dass halt jeder im Prinzip mal seine PMs zwar rumschickt, aber ohne dass da jetzt vorab was diskutiert oder festbestimmt oder eine gemeinsame Linie gefunden wird. Das heißt, da postet einfach nur jeder was er hin, schon gerade eine Zeitung oder sonst was steht, auch über die Liste. Es gab im Frühjahr da auch noch Im Vorfeld der ähm, Kommunalwahl auf dem Treffen in Dortmund, wo sich dann halt die Raten weil wir das NRW auch getroffen haben, da ging es dann auch darum, sich auszutauschen, äh, wie kommt man am besten platt gesagt, in die Zeitung rein, was muss man tun, äh, was für Probleme gibt es in einzelnen Städten und äh, Kommunen. Im Rahmen der Pressearbeit und so weiter, also das war ein ganz interessanter Austausch halt auch gewesen in der Hinsicht halt. Das sind halt im Prinzip halt so jetzt als Presspirat die wesentlichen Sachen halt, die ich dann halt ausgebucht habe. Gut. Für Thomas, für Thomas, guten ja. Danke mhm. Danke. Okay. Äh, dann steht also, hat noch jemand was zuzufügen, oder irgendwelche Fragen an die Bürgerpiraten? Dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Top. Das ist Aussprache, Generaldebatte über Zustand und Zukunft der Parteien. Ich kann es natürlich lange ziehen, wo wir da irgendeinen Zeitrahmen festlegen, weil ich denke nicht, dass es ein definitives Ergebnis wird. Nee, machen wir auch einfach. ab. Oh. Ich will voranfangen. Das ist den Job Ihr angenommen. habt ihn alle mal angenommen. Ja. Aber <lacht> wer hat den Job eingesetzt? Ich habe ihn vor einer Woche vorgeschlagen und es hat keinen Widerspruch mehr gegeben. Also, okay, also, ich meine, ich habe es ja, ja eben schon angesprochen und es muss ja Beweggründe geben. Ich weiß nicht, ob sie intern waren oder halt eben extern, dass wir hier nun mal vielleicht mit der Hälfte der Leute sitzen. Und das ist die Frage quasi der internen Gründe. Ob es da interne Gründe gibt, ob wir da was verändern müssen, verbessern müssen, im Umgang miteinander, das ist die Frage, die sich da stellt. Und da möchte ich jedem von euch die Gelegenheit geben, was dazu zu sagen. Ach so, ich dachte. <lacht> ja, ich denke, meine Wortmeldung macht mehr Sinn, als wenn jetzt alle durcheinander passen, natürlich. nicht. Ja, also ich denke halt, uh, unabhängig davon, wo es direkt hakt, ich finde es immer uh, ganz sinnvoll, wenn irgendwem was auf der uh, Leber liegt, dass man es direkt halt dann anspricht. Weil ich finde, es nichts ist eigentlich fataler, wenn jemand mir irgendwas, und um zu Recht oder Unrecht, sei es mal dahingestellt, angefressen ist, uh, aber es dann einfach nie wirklich zur Aussprache kommt. Weil es ist natürlich schwierig, eine Lösung zu finden, uh, eventuell Missverständnisse aufzuklären oder zu, sonst wie zu schauen, man die Kuh vom Eis kriegt. Ich denke, da ist für mich das Wichtigste, dass... Wenn irgendwo einer äh, Misszustände feststellt, sei es organisatorisch oder auf einer zwischenmenschlichen Ebene mit anderen Leuten, das kann ja auch immer mal sein, dann müsste man eigentlich am Allsatz immer sofort ansprechen, damit man auch dann schnellstmöglich eine Lösung finden kann, bevor das Ganze eskaliert oder sonst die aus so dem Ruder läuft. Ich finde, das eigentlich eigentlich für mich erstmal so das Wichtigste, weil das nicht immer äh, Friede vor den Eierkuchen gibt, so schön das wäre, ist klar. Ich habe die dieses Aussprechen ist wichtig, vor allem ist es so für uns als, als virtueller Kreisverband ist es so wichtig, dass man erkennen, wenn jemand sich zurückzieht, liegen die Gründe bei uns im virtuellen Kreisverband oder liegen die auf höherer Ebene, auf der höheren Ebene haben wir kaum Einfluss, aber hier intern kann man ja im Prinzip dann irgendwelche Schritte aufeinander zumachen, um da eine weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ja, ähm, ich glaube, dass die Piratenpartei derzeit an Punkt ist, ähm, wo sich einiges in der Partei nicht ändert. Ähm, das sind viele Sachen, die bundespolitisch anzusiedeln sind, vielleicht auch noch landespolitisch. Ähm, das geht natürlich runter, wir sollten jahrelang im Kreis, aber ich glaube nicht, dass ähm, aufgrund der Dinge, die dort passieren, wir im Kreis irgendwas daran ändern können, wenn das mit dem ausstößt oder sonst irgendwas, und äh, es ist auch jedem selbst überlassen, ähm, ob da Konsequenzen drauf gezogen werden, ob das ähm, öffentlich kommuniziert wird, wie auch immer. Ähm, wenn Leute da keine Lust mehr drauf haben, dann ist das äh, irgendwie schlecht. Ja, klar. wir haben ja schon miteinander gesprochen, Thomas. Aber speziell, wer sagt für die Leute im Kreisverband wichtig, dass dann wirklich gesagt wird, es stimmt im Kreisverband, oder meine Motivation liegt woanders, Warum ich jetzt im Prinzip irgendwo die Kooperation finde. Äh, du musst den Kreisverband als ganze Einheit sehen. In der Familie müssen nicht alle irgendwo im Prinzip nach oben hin äh, die gleiche Partei wählen, jetzt mal ganz gehässig gesagt. Aber auf der unteren Ebene sollte doch die Kommunikation doch so weit gehen, dass sich keiner Vorwürfe macht, wenn zum Beispiel Matthias sagt, ich finde die Schnauze voll, weil Land oder Bund. Bei Matthias war es jetzt interne Probleme unter anderem auch. Ich war zu laut. Ne, es ist also so, es wäre schön, wenn man also im Prinzip wirklich erfahren, Und die Absetzungen, also dieses Absetzen von der Partei erfolgt nicht wegen Kreisproblemen oder erfolgt unter anderem wegen Kreisproblemen oder Schwerpunktmäßig, dass man das selber gewichten können, um daraus zu lernen und daran selber Stärke zu gewinnen und um daran zu wachsen und solche Sachen vielleicht im nächsten Schritt zu vermeiden. Ja, war, ich, war ein ja also um das so zu tun und um diesen Lerneffekt zu haben, äh, dazu müssten die Leute äh, noch ein Interesse daran haben, dass sich innerhalb der Piratenpartei was verbessert. das geht ja nicht ohne Grund aus. Da ja, möchte ich aber eine Anregung geben. Wir müssen da vielleicht einen Schritt zurück machen. Wir sind alle eingetreten. Ja. Aber wie sieht denn das Konzept der Piraten aus? Jeder kann, aber keiner muss Mitglied sein. Und das heißt, wer sich mit der Piratenpartei auf Bundes- oder Landesebene vielleicht nicht mehr identifizieren kann, aber vielleicht auch hier in der Region noch was ändern will, der ist ja nicht davon abgehalten, mit uns weiter zusammenzuarbeiten. Da wird ja hier aus dem Grunde nicht diskriminiert, nur weil er plötzlich kein Mitglied mehr ist. Da sehe ich also keinen Grund für. Und ich bin da auch für jeden offen, der zu einem Stammtisch oder sonst einer Veranstaltung kommt. Ich bin immer gerne bereit, da Gäste beizuhaben und auch den Gästen die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Warum nicht? Ich, ich hatte immer den Eindruck, dass die meisten.. Ähm die sich für die Piratenpartei interessieren, das nicht aufgrund von Kommunalthemen tun, sondern in der Regel aufgrund von Bundesthemen, vielleicht sogar aufgrund von Europathemen. Hat auch was mit der historischen Situation zu tun, wie die gewachsen sind, mit diesem großen Schub, den es ähm, 2009 gab. Klar, es gab 2011, 2005 noch mal einen Schub. Ähm, das waren aber im Wesentlichen, der, nee, der Schub, der da kam, der war eigentlich sehr indifferenziert. Dass, äh, da kamen viele Leute, die überhaupt nicht wussten, welche welches Thema, auf welcher Thema anzuordnen ist, aber die thematisch eingetreten sind 2009, das waren viele Leute, die deshalb von dieser Themen gemacht haben. Ich glaube auch im Nachhinein sind noch, äh, war das Interesse bei vielen Leuten, die kein Kommunales, ist. Die werden jetzt auch kein Interesse daran haben, bei einer Piratenpartei, die ihnen nicht mehr gefällt, kommunal etwas zu tun, weil Kommunalpolitik sie sowieso nicht interessiert. Das ist im Einzelfall durchaus anders, aber ich glaube, im Wesentlichen wird das so sein. Ich denke, äh, äh, äh, ich denke, dass sich viel verändern wird, auch gerade hier in Düren. Und ich denke, dass sich äh, auch durch die Gremien einiges verändern wird. Ähm, dadurch, dass wir am Scholestag vertreten sind und halt auch in haben bin ich, äh, hat sich ja schon einiges verändert. Äh, der AK Kommunal, das wird ein eigenes Ding werden. Mit den Leuten, die da drin arbeiten wollen, die Interesse haben an kommunaler Politik. Und darüber hinaus wird es weiter und inhaltlich völlig getrennt davon, den Stammtisch sowohl in Düren, als auch, ich sage jetzt mal, ein Treffen in Jülich. So stelle ich mir das vor. Und dieser Stammtisch, der wird auch weiterhin, ähm, ich denke mir, ganz öffentlich sein. Ähm, vielleicht ganz, ganz andere Dinge machen. Hier schwebt zum Beispiel vor, wieder so wie vor zwei Jahren, das, was mich damals so begeistert hat, auch hier bei Piraten, dass Veranstaltungen gemacht werden, dass man wieder in die Öffentlichkeit geht. Großes Beispiel seid ihr? Mit den ganzen Aktionen, die wir da fahren Das stellt ich mehr für da auch wieder aktiv zu werden. Und von daher fände ich es gut, wenn auch die Themen, die vielleicht die Leute, die kommunalpolitisch nicht so interessiert sind, halt auch wieder mehr mit darin kommen, zu diesen Treffen und versuchen, so ihre Sachen zu machen. Matthias ist im Moment zum Beispiel stark ähm, engagiert, was Freifunk angeht Das finde ich ist immer noch ein wichtiges Thema für uns wir hatten. Und ich bin zum Beispiel auch froh, den Matthias zu haben, als Ansprechpartner, äh, weil der richtig auch hat. Mhm. Ich habe den nicht. Äh, so, das sind alles Dinge, ähm, ja, die ich einfach sehr positiv bewerte. Und von daher, ähm, denke ich, hat das schon irgendwo im den Türen noch eine Zukunft für das Ganze. Ich habe das jetzt von mir Zeit am Lauf, Haufen um zu treffen. Also, jetzt kam aus den beiden Sachen das drüber, was ich als Intention meinte. Ich meinte nicht Kommunalpolitik bei lokalen Themen, sondern gerade vom Ralf kam so eine Sache wie Freifunk, ist immer eine lokale Geschichte, weil ich an einem gewissen Punkt bin. Die verknüpft sich natürlich nach oben hin. Und gerade ein Stammtisch ist auch immer eine wunderbare Plattform, um Sachen, die einem hier vielleicht aufstoßen, mit Bundespolitischen Sachen durchzudiskutieren, weil die gehören nun wirklich in die Lokalpolitik nicht reingekriegt, ist nicht in den Kreistag und auch nicht in den Stadtrat gedient. Ge ge ge ge da kann ich immer nur Häppchen von äh, irgendwo anbringen, aber das große Ganze und einfach mal der da Freiheit darüber reden zu können, das ist die Sache, die wir, die wir wieder mehr publizieren müssen, dass wir ein Gesprächsangebot geben. Und ob da dieses Label Piraten, äh, ja, für manche als Abschreckung inzwischen ging. Das ist die Frage. Noch Wortmeldung? Möchte jemand ein Resümee fassen? Ist ja auch mein Schiff. Nein. Na gut. Äh, wenn der ja. COP dann... Hm. Abgeschlossen ist. gehen wir zum Top 6, Beschluss einer neuen Geschäftsordnung des Piratenbüros. Liegt sie ja. vor. Ja, wenn du mal auf das Pad gehst. Ich rühst. muss den nicht kennen. Nee, ähm. Im Pad hier oben. Ja. ja. Also vor allem sein die Connect machen Ich muss. So, also die Geschäftsordnung das liegt vor. Ähm, hat die jeder gelesen? Haben alle noch was zu ja. trinken? Oder die hat sich also allerdings nur so auf so geändert und äh, der Thomas hatte noch ein paar Anmerkungen dazu gemacht. Ja. Okay. Dann sollten wir sie vielleicht durchgehen. Gibt es da? Kannst du die mal anrufen? Ich krieg das nicht an. Ja. ja kannst. kannst du vielleicht mal den Link zu dem Pad aufrufen hier? Ja. Ist ja keine. Ich ja. halte übrigens, wie das geht. Der Link zu dem Pad, wo ist der denn? Der liegt unter Geschäftsordnung. Ich habe übrigens äh, auf der Wiki-Seite den äh, Link die nee, Geschäftsordnung war, geändert, ja. auf die alte. Mhm. Weil das eine startliche Seite ist und wenn du einen Vorschlag machst, das ist es eigentlich Quatsch, da eine neue äh, Wiki-Seite anzulegen, das kann man dann zur Not unter unten drunter noch was machen. Ich kann da haben Sie hier eingefügt haben? Ja, ich habe ja nur aufs PAD verlinkt. Ich habe ex ja, hab extra keine Wiki-Seite genommen, sondern in einer Ich irgendwo eine, eine temporäre Wiki-Seite vorgesehen. Das habe ich dann schon gemerkt. Ja, das war die alte. Das war unser alter Ursprungsvorschlag und das habe ich nicht nochmal gemacht. Okay. Gibt es Anmerkungen zu der Geschäftsordnung? Ich habe gerade gehört, Dietmar meint, das hätte sich nur kürzlich was geändert. Ja, du hattest vorhin und noch ein paar Anmerkungen gemacht. Ich, also, Lothar, wir sind nicht auf dem richtigen Punkt. Das ist die Wiki-Version, der jetzt laufenden. War es auf dem falschen Ding? Der den unterste den Punkt, Punkt müsste sein. Ja, Da müsste was Blaues drinstehen. Der Ralf hatte nämlich auch, gelesen. Ja. Andis, der Anwesende Ralf, hat wir auch mir ein paar Anmerkungen geschickt, und statt sie selber einzutragen, und hat sie dann noch reingeschrieben. Hm. Betrifft die Bezeichnungen zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Sprecher machen, da waren an einer Stelle alle übernommen aus dem oder allein aus dem Pressesprecher. Hat sich denn irgendein Paragraf, sag ich mal, der Bedeutung nachgeändert? Waren das jetzt nur Formulierungsfragen, ja, da sind Formulierungsfragen, das geht sie ja auch, wenn wir in den Finanzberaten werden, ob der jetzt für das Inventar oder für die Sachen zuständig ist. Ja, das allein ist natürlich kurschig. Ja. Mhm. Mhm. Kannst oh, ja was du ja mal runter scrollen. Er hatte noch ein paar Anmerkungen, ich konnte nur ja vorhin nicht mehr lesen, weil wir eben mit dem Job den. noch mal reden. Ich lesen gerade. Also meine, meine Anmerkungen mhm. waren halt, dass wir einerseits dass, äh, Piratenbüro. Und jetzt in dieser Fassung ist halt schon zusammengeschrumpft von sechs Ämtern gegangen, nämlich ein Presseteam aus drei Leuten, was aus seiner Mitte den Pressesprecher oder die Pressesprecherin wählt, und ein Verwaltungsteam aus Verwaltungs-, Finanz- und Orga-Tirat. Ich zusammensetzte auf drei Leute zusammengeschrumpft einmal Sprecherin, verwaltungs und Wobei der Finanzbedarf nun optionaler ist und das ist optional ist von optional, liest. Ja, ich habe es auch mit die und bei den Punkten ja. unter Wahl äh, gesetzt. Jetzt ist bei Sprecherin ähm, jetzt sind jetzt im Prinzip die Funktion zusammengefügt, die vorher das gesamte Presseteam hatte und ähm, ja, das was unter gerade entstand. Ähm, de facto war es ja bisher so, dass äh, ich ähm, im Pressebereich mitgearbeitet habe und äh, Orga-Pirat war ähm, und dadurch beide Aufgaben erledigt habe. Aber ähm, die sind ja, ich, meine Anmerkung war halt, dass es ähm, nicht unbedingt ähm, Aufgaben sind, die dieselben Anforderungen an die Person haben, die sie ausübt. Und von daher ähm, weiß ich nicht, ob das glücklich ist, die zusammenzufassen. Vom Arbeitsaufwand, ist ist zumindest im Wahlkampf so, da kommt einiges zusammen. Ich weiß nicht, ob das dann gut ist. Vor allen Dingen, wenn jetzt auch der Pressebereich hier ähm, komplett von einer Person gemacht ist. Ich denke nicht, dass das eigentlich so vorgesehen ist. Ich fürchte aber fast, dass wenn man da wirklich nur eine designierte Person hat, die das macht, dass es dann auch an einer Person hängen bleibt. Meine Intention bei der ganzen Sache war die, die macht es praktisch. Fangen die Leute die ja mal anzuzählen, Wie viele sind bereit, die Arbeit zu machen? Das ist das Problem, was ich gerade sehe. Ja? Also ich kann zurzeit von mir sagen, äh, ich kriege es aufgrund zur Zeit von Job ja. und dem, was im Kreistag anfällt, vor allem durch die ähm, sehr heterogene Fraktion, in der ich da drin bin, nicht auf die Reihe auch noch Piratenkram zu organisieren, weil ich so organisiert da gerade so nebenbei noch eine, noch eine Fraktion, die sich sonst heillos zerstreckt. Also, Es ist halt so, und ich habe den Montag bis 22 Uhr in Büren verbracht. Und danach gleich ins Bettchen fallen zu Hause. Nee, also die Intention dahinter, die verstehe ja. ich auch nicht Und wir haben einfach da zur Zeit, zu dem ich Mentor, bezüglich der Orgasachen. Ich, ich habe einen Teil auf den möglichen Finanzpiraten geschoben, wenn, wenn da zu viel Arbeit gesehen würde. Ich sehe es auch einfach so, wir haben im nächsten Jahr keine Wahl. Da fällt ja so gut wie nichts an. Und das ist jetzt der Gedanke dahinter. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen soziokratische Stimmung. Ich will nämlich, ich will nämlich die Leute nicht alle rannehmen. Ich habe eine super nette Lehrerin, Gymnasiallehrerin aus Pulan kennengelernt, die in Soziokratie macht in ihrer Klasse. Wir erproben das jetzt immer weiter ein bisschen. Deswegen, wenn einer was sagen will, ich habe keinen Bock, die Leute mal ranzunehmen. Handheben. Hand heben, alle anderen Linken, Hand senkt sich wieder und der ist dann automatisch als nächster dran, das ist dann eine Säge. Ja, äh, kann ich alles verstehen, ich glaube ähm, aber allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, dass es sinnvoller wäre, ähm, ja, also wie es äh, das letzte Mal, wir hatten ja dieses Verwaltungsteam, was sich äh, im Falle eines Ausfalls gegenseitig aushilft, ersetzt, wie auch immer. Und ich glaube, dass die, die Aufgabenanforderungen aus dem ähm, aus dem äh, des Orgapiraten oder der Orgapiratin äh, bessern das Profil von äh, Verwaltungspiraten passt eigentlich, äh, weil es auch im Grunde genommen auch verwaltungstechnische Angelegenheiten sind, wenn ich jetzt ein Amt anschreibe oder sonst irgendwas. Ähm, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass äh, bei der derzeitigen GO dass man einfach äh, auch reinschreibt, dass äh, alle Büropiraten sich im Falle eines Ausfalls gegenseitig vertreten. Die Problematik zurzeit, wo nehmen wir die drei zusätzlichen Presseleute her? Nee, keine drei zusätzlichen ja. Presseleute. Ja. Sondern ähm, durchaus, dass man sagt, eine, eine Sprecherin, ein Sprecher, ähm, ein Verwaltungs-, weiß ich nicht was, Mitgliedermensch mensch und ein weiterer Verwaltungsmensch, oder vielleicht einfach auch nur ganz allgemein zwei Verwaltungsmenschen doch. Und ähm, alle helfen sich gegenseitig aus. Das heißt halt auch, dass die Verwaltungsmenschen diejenigen sind, die das. Äh, eine Presse, äh, Pressemitteilung dann zum Glück lektorieren, wenn die dann quasi die Person nicht so vorstellen. Äh, eine Person schreibt eine Pressemitteilung, die anderen gucken, wie ob das äh, grober Unfug ist, und wenn nicht, dann geht das Ding raus. Dann empfehle ich einfach, die Punkte umzuschreiben. Geht relativ schnell. Dann ja. haben wir vielleicht in Ohne drei Minuten Minuten. Gut, das schwer. <lacht> Notfalls den oder da hinten steht irgendwie auch noch irgend so was fantastisch <lacht> Ist das jetzt ein Masterjob oder was? <lacht> <lacht> gerne. <lacht> also das sind wie gesagt nur Vorschläge von mir. Ich, yeah. ich bin gerne auch. Also. Ich entscheide das ja nicht. Stimmungslumm zu. Ich finde es auch generell sinnvoll, weil äh, gerade halt, dass man äh, Sprecherposten und Orgapiraat zusammenlegt, auch wenn aktuell keine Wahl ist, dann ist halt schon, wie gesagt, dann ziemlicher Brocken. Äh, also ich erinnere mich an 2012. Ah, ja. Ich erinnere mich an 2012, da hatten wir auch keine Wahl. Und einfach später hatten wir einen. Und das war eine Sache von 90 Tagen. Keine Meldung mehr? Also, ich weiß nicht, der Thomas hat einen Vorschlag gemacht, Meinungsbild dazu schnell. Wer ja, möchte was stellen? Meinungsbildantrag auf Meinungsbild. Ja, da ja, muss ein Meinungsbild formuliert werden. Das muss Meinungsbild, der Thomas hat im Prinzip einen Vorschlag gemacht, wie man das strukturieren könnte, dass im Prinzip diese Orga-Pirat, äh, büro und so weiter dass diese drei Funktionen mehr oder weniger sich gegenseitig vertreten können. Ja- oder Nein-Frage. Möchten wir das, ja oder nein? Genau, möchten wir das, ja oder Wer nein? Wer ist dafür? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wer ist dagegen? Enthaltung? Ja, gibt es eigentlich keine ähm, dann zähle ich den Antragsteller mit, dass das Meinungsbild erheblich positiv ausfällt. Gut. Ähm, eine Frage an Thomas. Thomas ist dafür ein Umschreiben des Regelungsentwurfs notwendig? Ja. Dann unterbreche ich die Sitzung für fünf Minuten, damit ich so länger ich fünf Minuten. Dann unterbreche ich die Sitzung für zehn Minuten, damit der Thomas auf Toilette gehen kann und die Büro umschreiben kann entsprechend. Ähm, ich vertraue dann darauf, dass ihr in 10 Minuten euch drüber informiert was genau, morgen morgen. Das darfst du gerne am Anfang, ich muss, ich das... gerne, ich muss <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja da vorne jemanden, der es auch liebt, der hier oder weiterlaufen. Das ist manchmal ganz schön, die Pausen zu sprechen. <lacht> Übrigens, im Frühjahr nächsten Jahres, im Januar, also bevor ihr euch von allen Mail-Listen abmeldet, haben wir ein Seminar wieder, und zwar Utopien der Zukunft, also wie die zukünftige Gesellschaft aussehen soll. Alternative Staatsformen. Oh ja. Ich glaube, da würde ich heute nicht von Uduki, sondern eher von der Dystopie sprechen, wenn ich mir die Welt so heute angucke. Aber das hat der jetzt mein Gott. Ach nee. Man kann die Entmilitarisierung natürlich auch durch fehlendes Material erreichen, ne? Auch die Leute fehlen immer schon. Ja, ich finde aber immer eine Möglichkeit, sich gegenseitig den Körper einzuschlagen. So kann es ja wieder halt oh, steil. Oh, ne? Also da mache ich mir keine Sorgen. Du hast man auch mit Also, direkt was. also ich habe ja Also ich hab das Ganze jetzt ganz klar verstanden, wir haben keine optionale Wahl. Ja? Es bleibt ja, ist ist. beim alten U5, es wird ein Verwaltungsteam, besteht aus Sprecher, Verwaltungsberat und Finanzberat gewählt. Punkt. die Punkt. Im Bild steht die alte Form unten drunter. Sorry. Punkt Du meinst Paragraf 5. Meinst? Paragraf das ist, Nee, das ist äh, Paragraf 3 unter Punkt 5. Es äh, wird ein Piratenbüro, das heißt, ja ja, bestehen aus. Okay, es wird ein Piratenbüro bestehen aus der besteht aus. Äh, besteht aus äh, ja, man kann den Finanzberater eigentlich optional machen. Ja. So hast du zwei Leute, das andere Mal hast du drei Leute. Ähm, Im Falle des Fasses kann man aber nachwählen. Also finde ich, ich weiß nicht, wie die das andere sehen. Ja. Ich glaube, es ja, ist ein echtes die Leute, Frage, die man ob es an zwei macht. oder drei Leuten hängen bleibt. Das ist die Frage. Also grundsätzlich wäre natürlich mehr oder äh, besser, wenn einer mal ausfällt, kann es leichter kompensiert werden. da ja, ja nichts drin steht. Man kann immer noch eine neue KMV angerufen, die die O ändern. Ja, und dann das dann das also Worst ja. also, Case, wenn du kannst du rufen, wenn du jetzt nicht, das stimmt schon. Weil die zwei stehen ja auch drin, die sich in ihren Funktionen bei Verhinderung ja, vertreten. Ja, klar. Und die was, Über bei Funktion was? Die sich in ihren Funktionen bei Verhinderung vertreten, das ist die Formulierung aus der alten, die habe ich nicht gestrichen, ich habe nur den Finanzberaten optional rausgenommen aus dem Satz. Der alte ich würde würd sowas machen, dass das sich generell grundsätzlich bei allen verträgen kann. Mhm. Dann müssen wir es anders formulieren. Also ich würde sagen, es wird ein Piratenbüro bestehend aus, bestehen aus, aus, bestehen aus SprecherInnen ähm, Verwaltung. <lacht> Und mindestens ja. einen Verwaltungspiraten kann man eigentlich machen, oder? Ja. Und das Ding muss man dann ja. extra für Finanzpiraten ja, machen. Ja, stimmt. Das stimmt das auch. Recht. Und? Und? Dann kommt halt der Finanzfuhr, kommt dann auch ja. halt und der Orga-Fuh haltet mit Wein. Ist hm? ich sag, Der Begriff einer Person ist geschlechtsneutral. Ich sage, der Begriff einer Person ist geschlechtsneutral. Re-establish connection, irgendwas steht über mhm. mir nicht. Deswegen kam ich auch drücke. Mhm. Mhm. Eine Nell, ja, verweiltend gerade in... Es wird ein privaten bestehen aus einem Stern. Ja, ja ist die Frage. Ähm, kann man auch mindestens einen Sprecher, einen Sprecher machen, oder? Cool. Man kann ja zum Richter auch nicht mehr nehmen, wenn man will. Oder? Ich weiß nicht, wir hatten bei mir eingehende für eine Person nach vorne gestellt. Quasi ja. analog ja. zu einem Vorsitzenden. Ja. Weil mehrere Sprecher werden ja dann in die Gitarre vorgelegt. Dann sind Musiker Grün. Ja, genau. Ja. Und Grün will ich nicht überkommen. Ja, ja, ne. ja. Öh, äh, ja, okay. Bestehen aus einem Stern A-Sprecher, einem Stern I-L und mindestens Verwaltungsjahr. Sie sind komplett so Mindestens ohne Dürren, Die Sie heißt immer ja, weil Sie sich dann erschienen. Ja, vor allem... Und jetzt ohne Gesicht ja, ja, Und der Rest kann es nicht mehr Kannst Es ist, du ja. ist auch eigentlich sinnvoll, wenn du eine Funktion des Verwaltungspiraten setzt, massives Sprecher, äh, mit übernehmen kannst, weil dann äh, kannst du dann auch einen request tracker also wenn du Verwaltungsanfall dann komm, könntest du dann antworten und sagen, hier bla. Sowieso. So, und den Rest löschen. So, wo sind wir auf Paragraf 3 bei dem 9, ne? Nee, den Rest in streichen. Oh, kein Mensch. Oh, kein Mensch. Okay, ver ver ver ver ver ver vertreten sich jetzt die Verwaltungsbedingungen gegenseitig oder vertreten wir die Spenden? Oh. Eigentlich? Grundsätzlich hm. vertreten wir ja. alle. Ne? Ja, okay, alle vertreten sind hier. Ja, einfach sich wenigstens vertreten. Ja. doch stimmt, ja. Alle vertreten sich hier überhaupt. Ähm, bevor du das durchreißt, ich würde es direkt löschen, weil ich okay. das Ding übernehmen. Das speziell. Ist. Ja, also sollen wir jetzt noch alle dahin schreiben? Alle Funktionen? Ja, das ist okay. okay. so, Ja. Ähm, Datenschutz, Sprecher. Da war nichts geändert. Das finde jetzt mit dem Sprecher an. Da muss man dann mhm. wieder was rausnehmen. Das allein kann man auch löschen? Jetzt mehr. Ja, ja. Das ist, ein das ist ein ja typisch Fässer. Ja, also ich habe den ja nicht alles in die Hand gedrückt. Ja. Da sollte schon noch ein zweiter mitlesen. <lacht> Ich habe hier nicht im Diktator herangezogen. Da ist ja auch schon kommen, Ja gut, aber ich meine, zum Beispiel da bist du dann ja allein verantwortlich zu sein. Richtig. Aber so hast du halt auch eine Person, die Interviews geben kann, das passt ja noch viel. Weil abgesehen davon, dass im Endeffekt LPU-Inderviews ist, das weiß ich nicht. Ja. Sorry. Orgasachen jetzt die unter ist der, Rest, der Rest der Orga-Sachen war vorher schon beim Finanzpiraten gelandet. Mhm. Ja, Finanzpirat fällt ja jetzt weg, deswegen. Ja, die können wir dann in den Verwaltungspiraten komplett noch rübernehmen. Mhm. Was ist denn bei dem Organiraten sonst noch, äh, bei dem äh, Sprecher noch an Orgasachen dran gewesen? Das waren nur noch diese Sachen mit, äh, mit den äh, äh, Ämter anstanden. Ja, mit dem äh, Darüber hinaus hat er die Aufgabe, rechtzeitig Genehmigungen für Veranstaltungen, Aktionen und öffentliche Werbung bei den zuständigen Behörden einzuholen oder diese Aufgaben an geeignete Personen zu delegieren. Da steht zurzeit beim Sprecher drin. Ich dachte mir, es passt da auch irgendwo rein, weil wenn er der Sprecher quasi der Boss ist, ja, nach außen gespielt, nicht intern, dann ist es nicht falsch, wenn die Person halt eben auch die Behörden anschreibt, aber er, sie kann die Aufgaben ja delegieren. Ja, oder es wurde automatisch verfügbar. Ja, ja. So, sie die Finanzpiraten Die müssen wir dann nur noch in den. Ah, ja, das ist ja schwierig. Mhm. Fürs Protokoll, wir haben die Sitzung 20.15 Uhr mit Mhm. Woche. Braucht ihr noch weiter? In fünf Minuten. Wir dürfen uns gerade nur noch durch die Formulierung vom Finanzperiode? Uh, vom also. Mit der der, der, der Mitglieder und der finanziellen äh, organisatorischen Verwaltung. oben rein, ja. Ja. Und, äh, ja. und die finanziellen Angelegenheiten und organisatorischen Angelegenheiten bla bla, bla. das, das macht ist das nice. Noch immer ein Kürzchen. Hier, willst du Liste? Danke, heute. heute? Jetzt kommen wir da nicht mehr. Wir brauchen schon ein Noch ein Nein, ein Ja, ja, ich habe dich nicht angemeldet. Was ist passiert? Wird das nicht geändert bei dir? Ja, geht doch bei denen. Kannst doch da eine Bluetooth-Maus gewohnen. Ja, ja. Oh, das Blau hinter mir, das ist einfach zu geil. Schick sie doch mal. Das ist der also der Das ist eigentlich das ist schon. Ja. Genau. Ja, sagen, das ist da oben? Ja. Kommt du die drei oder vier. denn hier? Von also, das So. Wie, wie sieht der Satz unter Verwaltungspirat jetzt aus? Kann man ihn äh, überlegen? Weil, Weil er nur gepastet ist. Der mit der betroffenen Mitglieder, der linken und der organisatorischen Angelegenheit, der finanziellen und organisatorischen. Okay. Mitglieder. Soll ich da hinklicken, geht schneller. Okay. ...organisierte Gerüche. Die sind da unten in der blauen Karte. Gibt man das? ist der? Oder der, welchen Ur- und, nur und Also ich meine redaktionell, solange es mhm. Inhalte sich inhaltlich nicht verändert, kann man vielleicht noch mal hier in den Karte ziehen. So. so, jetzt kommen wir den Platz Punkt 1, der kann er schon. Ja. So. Ähm, jetzt muss man dann noch äh, Verwaltungsberatungen durch Finanzberater -Pirat ändern um bei den anderen Punkten. Die brauchen wir eigentlich nur raufkopieren und um den vorher Ja, das ist dann nicht stimmen. Ne? Also gibt es jetzt nur noch Formulierungsänderungen? Sind jetzt nur noch Formulierungsänderungen und damit hat sich das. Also inhaltlich habt ihr das jetzt abgeschlossen. Ja. Inhalten Klar. Okay, dann geht die Sitzung weiter um 20 über 30 Minuten. Möchte bitte einer der beiden, äh, derjenigen, die das gerade geändert haben, kurze, kurze Zusammenfassung geben, was genau inhaltlich geändert wurde. Thomas. Ah, Moment halt. Ja, also ähm, wir haben jetzt im Prinzip alle Aufgaben, die vorher bei Finanzpiraten standen, unter VerwaltungspiratInnen rein, äh, reingeschrieben. Die Orgasachen standen jetzt vorher schon da, die sind bei da drin, also im Prinzip sind in diesem Job verhalten und gerade eben jetzt die Sachen wirklich die Order-Pirat, und finanz ähm, Dazu haben wir die Möglichkeit gegeben, ähm, ähm, mehr als eine Person in dieses Amt zu wählen, also eine Person ist Pflicht, mehr als eine das ist optional, ähm, für den Fall, dass, ähm, die, ähm, dass wir genug Leute haben und dass der Workload so hoch ist da. Ähm, Der oder die Sprecherin ähm, macht jetzt keine organisatorischen Aufgaben mehr im eigentlichen Sinne, aber ähm, alle Aufgaben im Piratenbüro können untereinander delegiert oder sich gegenseitig vertreten werden sodass es da eigentlich keine Probleme bei dem Auswahl gibt. Im Endeffekt haben wir jetzt ein Piratenbüro, was möglich ist, besteht aus mindestens zwei Menschen, nämlich Sprecherinnen und Verwaltungspiratin. Und Verwaltungspirate können halt auch können mehr noch werden. Das ist im Wesentlichen das das mal, Stimmt das, oder war das progressive Propaganda? Ich schließe mich Thomas voll inhaltlich an. Das ist ja schön. Gut, ähm, gibt, es noch zu, sagen, gibt es noch Nachfragen zu dieser Geschäftsordnung? Gibt es noch Nachfragen zu dieser Geschäftsordnung? nicht so. Dann bedanke ich mich bei der Bearbeitung und. Und ähm, sind wir bereit für die Abstimmung, sieht so aus, dann bitte ich um Handzeichen. Wer ist für die Annahme dieser GO? Die Gegenprobe. Wir arbeiten hier an der Weltrevolution, dann geht das auch. Ähm, wunderbar. Ähm, ich stelle fest, das ist die Zweidrittelmehrheit gewesen, damit ist das angenommen. Herzlichen Glückwunsch der, der GO. Äh, nächster Tagesordnungspunkt war das ist ein, äh, Wahl der neuen Büropiraten. Dafür übergebe ich die Sitzungsleitung an den Wahlleiter, die mich darum bitten würde, alle drei Wahlgänge jetzt ohne um Unterbrechung durchzuführen. Und für ein ja, rein drücklich zwei. Ach, zwei. Zwei, zwei. zwei, zwei verschiedene Änderungen. Ich habe ja nicht gehört, was er <lacht> eben gesagt hat. <lacht> Ähm, dass du die dann alle beigemachst. Protokoll aufnehmen. Ich bin nur reaktives Fleisch heute hier. <lacht> ähm, Bitte das Protokoll aufnehmen. Das zensiere der Sitzungsleiter stellt fest, er ist reaktiv, ist klein. Ist oder ist? Sehr aktiv, Fleisch war das Wort. In meiner Funktion als Wahrheit. der Versammlung stellt äh, philosophische Fragen, verzeiht nicht mehr andere. Ja. habe ich festzustellen, dass wir zwei verschiedene Positionen zu wählen haben. Position 1, die wir im ersten Wahlgang wählen werden, ist der oder die Sprecherin des Ratenbüros Dürn in den eben nochmal umrissenen und in der neuen EU nachzulesenden Funktionsumfang, ohne organisatorische Aufgaben bis auf Kommunikation mit den Ämtern. Und ansonsten in der Federführung der Öffentlichkeitsarbeit, die er und sie als Federführung ausführen. Nicht alleine, aber halt eben als Speerspitze, Rücken wir es mal so aus. Wer stellt sich denn für diese Aufgabe zur Wahl? Gibt es dafür Vorschläge? Jemand bereit? Müsst ja, ihr was sagen? Oder, äh, <lacht> ja, ihr ich müsst sage, euch die selber vorschlagen. An, ihr könnt auch andere Leute vorschlagen. Ich Ja. Ja, gibt es Wahlvorschläge für einen Sprecher der Piratenpartei? Ich schlage den Thomas vor. Gibt es weitere Vorschläge für den Sprecher? Markus, schlägst Markus vor? Noch mehr Vorschläge? Dann sage ich direkt mal, dass ich das nicht machen möchte. Du möchtest den Job? Gibt es noch jemanden, der den Job nicht erbringen? <lacht> <lacht> da könnt ja. sein. auch nicht haben? Ich würde gar nicht nominieren, also... Ja, sie fragen sich, ob ich noch nicht also. sicher aussetze. Wenn ich klinge, würde ich nicht tun. Nein. Das kriege ich, wenn ich mich <lacht> <lacht> nicht vorschlage. Das muss man so einfach tun. bleibt es jetzt dabei, dass wir tatsächlich nur einen Wahlvorschlag haben. Stellt sich die Frage, allerdings dann an den Versammlungsleiter, den Bar, wie an den Wahlalter, müssen wir diese Wahl geheim machen. <lacht> aber ja, ja, ja, aber Hallo. ja, wir können die sogar noch mit akzeptieren. <lacht> oh, wir haben einen Troll anwesend, bitte ich. Ich nicht ich zu <lacht> ja, weit. Überlege gerade, ob das akzeptabel ist, wenn der Ballleiter solche Fragen stellt. <lacht> <lacht> die uns okay. das soll aus der Schöpfungsplan ist. hier hinstellt. Ja, Jedenfalls das ja, Ich weiß. Ich stelle die Sache halt nur in den Raum. Nein, nein, wenn es um den muss ja. man gar abstimmen. abstimmen. Vor allem, weil das ja auch Abstimmung angekündigt war bei der Einladung. Ja. Chapeau! Ja. Es gibt die Leute, die lesen aber. Alter Taktikfuchs. <lacht> also stelle ich jetzt fest, wir hatten zwei Vorschläge und ein Kandidat verzichtet. Ja. Moment ja, dann würde ich sagen, ich bitte den Versammlungsleiter, die Versammlung für ein paar Minuten zu unterbrechen und ich bereite den ersten Wahlgang vor. Oh, das macht doch beide Wahlgänge. Ja. Ja. Oder das. Kannst du auch, auch die zweite Liste öffnen? Ja, Stimmt auch. Auf. Dann öffnen wir die Liste den, den zweiten Wahlgang. Da wählen wir dann mindestens einen Verwaltungspiraten. Gibt es für diese Position vorstellen. Ich weise darauf hin, dass Wahlleiter nicht zur Wahl stehen. Ach, deswegen hast du den Job übernommen? Und helfe auch nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ne? Aus dem Posten kann ich dich jederzeit entlassen. Das ja, stimmt. Okay, dann freue ich mich. Ja? Wer trotzt sich den Job zu? Eine kleine Wahl vor. So wirklich Bock habt ihr alle nicht. Na, ja, gehe ich, ja. Aber Der ist ja sowieso schon im Partner. Das ist ein, ein sehr unbekanntes Für mich. Ich kann dir sagen, dass solange nicht irgendwo die Hölle brennt, in dem Job nicht wahnsinnig viel zu tun ist, und da wir weder zur Zeit einen Wahlkampf haben, der geplant ansteht, und wenn die Hölle brennen würde, müsste man unter Umständen nachbesetzen, ja? ist, ist da nicht wahnsinnig viel. Das sind ein paar Mailinglisten lesen, äh, up to date bleiben, was jetzt passiert bezüglich äh, der... Mitgliederverwaltung, VPN-Verschlüsselung etc. Das sind die Sachen, dass du Zugang auf die Daten behältst. Das ist das, ist das Wesentliche. Das Allerwesentliche ist erstmal eins. Datenschutz erklärt. Und die Unterweisung. Denn solange, so viel ich weiß, solange die Sache nie in trockenen Tüchern ist, bin ich noch federführend bei im Amt. Solange entlässt mich der Landesverband nicht aus der. Keine Monologe. Ja, darf ich mal was dazu erklären? Mhm. Äh, Freunde der Sonne. Sollte es. Wenn ich das gut sagen darf. Zu wir sind, sind gerade ja. in der Aufstellung der Wahllisten. Das ja. ist eigentlich kein Teil für eine freie Diskussion. Nein, ich will ja. auch nicht diskutieren, sondern wollte nur den Vorschlag machen, solange er eben nicht qualifiziert ist, das zu machen. Ja, würde ich mich als. Vertretung dafür zur Verfügung stellen wird, als zweiter gewählter. Das heißt, du kandidierst auch. Ja, ja kann Alten, hier aber sein nur für den Ersatzmann. Hey, das kann man ja auch machen. Also, du kandidierst auch. Wir haben einen zweiten Kandidat. Ja. Ja. ja, nur solange lang, so halt, du kannst ja jederzeit ungenommenerweise verzichten, wenn du der einzige Kandidat wärst. Denn ich sag mal, das mit der Datenschutzgeschichte habe okay. ja. ich ja hinter mir. Okay. Dann sagen wir zwei Kandidaten. Gibt es noch jemanden, der, der antreten möchte? Wir können auf 3, 4, 5 werden. Kein Problem. Komm nicht. Und jetzt träumt sie Feierlands. Wir können eine Zeile machen. Dafür. Für, für die freiland <lacht lacht> Ist aber nicht notwendig. Können Sie gleichberechtigt werden? Nein, nur wenn Sie es morgen machen. Okay, dann ist sie Ja, gut. Dann kommst du in mein Team. Es <lacht> oh. Oh, ja. Ja. Ja. wurde ja schon von Delegierten geredet. Ja. Ja. Delegiert. Gibt, gibt es noch jemanden, und, gibt's, gibt's hier noch jemanden, der äh, bereit wäre, was zu tun? Ansonsten machen wir das Ding jetzt nach einer ganz anderen Methode. Jeder, der, wenn ich Piep sage, nicht einen Schritt zurückgetreten ist, hat gar nichts. Nee, dann... Ja, das waren den. Demnach schließe ich beide Listen. Ich frage die Kandidaten nochmal ganz offiziell, die vorgeschlagen worden sind, die bislang nicht verzichtet haben. Tritt jemand von euch nicht an? Möchte noch jemand verzichten? Dem ist nicht so. Ja, dann danke ich den Kandidaten für die Bereitschaft und wir bereiten. Demnach jetzt beide Wahlgänge vor, die wir dann direkt nacheinander wählen werden, werden. Für das Protokollsitzung wird unterbrochen um 20.42 Uhr. <klingel> Für 10 Minuten? Okay. okay. Hoffen wir, dass wir dann klatschen. Papa wieder Krebs? Brauchst du noch was zu bringen? Never fremd, reicht doch. So viel immer? Ja. Ach komm. Ich mach den Mundstrupp später. auch so. das konntet ihr alle lesen, wenn ihr die e Mailingliste Rheinland ja, noch abonniert gesagt. habt, vielleicht hab gelesen, ich, ja. da habe ich darauf gepostet, dass wir sie veranstalten und da sich ja bislang noch niemand zur, Wahl, äh, ja. zur Verfügung gestellt hatte als Versammlungsleiter, äh, hatte ich gefragt, ob da jemand zur Verfügung ja, ja. ja. ja. Hat sich wohl allerdings bei mir persönlich gemeldet gehabt, von dass ich selber noch nicht eins konnte. Das Ganze ja jetzt kurzfristig war und sonst auch keiner drauf stand. Oder hattet ihr da jetzt ein Problem? Nein, Nein, überhaupt nicht. Mir geht es nur darum, ein paar Dankeschön zu sagen, was man hier gekommen ist. Und äh, ich würde ihn auch gerne einladen, wenn wir noch schon Fragen haben mit zweiten Opfer. Ja, ich sage zu dem Thema 1, der Jannis war mir andersrum auch noch ein Gefallen. Schon ja gut weil ich, weil ich eine ich seine, ja. seiner Mitgliederinnen vom letzten, von der letzten Versammlung in Düsseldorf soll das mitzuteilen okay okay ohne Mitgliederin dann eins seiner Mitgliederin ich habe ich habe einen kleinen Umweg halt nur gefragt so Auf deinen Sieg anzustoßen. Was? <lacht> sie ja Ja, ja. Ich glaube, habe gelesen also nach zwei oder ja, Meldung ja, ja. ja, also oder sieben. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ja, kommt okay. ja ich glaube, ich bin zwei auf, genau. aber nicht für mich, sondern ich das, das, das, da das, das, das, heißt das Hast das auch die ein ein ein du auch einen Eigenschaften? Da gekriegt? bei 6. Aber die heute Ja weil äh, da dann, kann kann man so nehmen, dann kann man jeder nicht lesen, dann kann man wie Thomas zum Beispiel bei Torwart, Karl Schultz. so auch und Da war ja. ich dann auch, das dann auch ein in und da war ich ja, auch, auch, so ja. auch und da muss ich den Wahlgang vermerken, wenn ich draufstehen habe, Wahl, Weicherin im Kreis Bühren am Nein, schreibt doch drauf, das kostet nichts. Matthias, hier, der Kasten ist dann Freifunk Freifunkunternehmen. Ah ja, technisch, ja. technisch Freifunkunternehmen, weil ich Chaoscomputer habe. Bei Luther hat einen Freifunk-Unterstehmann Freifunkunternehmen zu Hause, hat noch ein Problem. Die geflächte Version ist von den Freifunkern aus Bielefeld gewesen. Ich kriegt keinen Zugang in das Programm, um den Namen zu so, äh, den da, cool, genau. der, der, Du musst ja dann die andere Firma drauf machen, um wieder in den Config-Modus zu kommen, die äh, Reset-Taste 10 Sekunden gedrückt halten und laufenden Betrieb, da kommst du wieder in den Config-Modus äh, musst du auf den äh, internen Board in den Namen haben, kannst du mit dem Namenfarbe gehen, dann kannst du dann äh, dich mit der lokalen Adresse wieder anmelden ja, an den Motor in der Config dann mhm. Erweitert und dann kannst du da die, willst du hier von Bide vielleicht nur haben oder willst du hier jetzt mal lieber von, von Reit-Ufer, weil hier in der G-Ufer normalerweise als äh, äh, Reit-Ufer Standard. Mhm. Also, also, das ist ja. So. ja ich komme schon in die Oberfläche. Genau, die, genau. Aber das hast du verstanden ja. bis jetzt, ja. wie du da reinkommst. Und dann, wie okay, da, so, ja. ja. ja. ich muss, wenn die ist ja die CDU, dann der Vorreiter für freies Internet. ich gelesen habe. Ich habe nur gedacht, ja. hab nur gedacht ja. schön, ein die rausgenommen. Die nicht nichts mehr gemacht werden kann. Wo nichts ist, kann auch nichts geändert werden. Ja, was ich gelesen habe, der nach dem hat. Den Ruf gab auch. Jetzt kannst wo man oh. kurz oh. das, ja. ja. ja. nee, das ist, wenn eine uh, uh, kaputte Firma du, ja du hast ja keine die, kaputte die, Firma drauf. Du hast nur die, eine falsche Firma Die funktioniert. Also, wenn er den jetzt Sie die dann kannst du auch wieder. Ja, aber ja, ja aber auch wenn das Wenn er hier auch weitergeht, ist wieder der Kopf wieder Das sind so große die ich Liebe. Ich stelle gerade wirklich vor. Hier Hier wird es die wird zum die meisten möglichen Stimmen auf sich vereinbauen. Zwei, zwei, so so Alle weiß oh, oh, Ich glaube, ich das hat irgendwie oh, der Politik ja, ich ich ja, also so, die so, ja, so. Ja, so, Aber die geht wahrscheinlich 70, 80 Wohnungen ja. in ja. Was ist dann gut? ich Ist dann wurde es Ich habe gedacht, da vieles drauf noch äh, einer für 16 Meiner Meinung nach ist das nichts, was sich jetzt so dem absolut disparisiert. Ich glaube, die zwei Ja, okay. Einer glaube, dann die erste. Die Ja, genau. Ich sehr einfach. Mit dem D-Satz halt die von die ja. ja. ja. mit dem D-Satz von das das ist schon ein Fenster, Das ist ein geht äh, richt die die die die hat und das, aber also der selbst wenn ja so also größere Akten. der Regierung die Akten ist aber fast genauso teuer wie die in das ist der kleine EM, ja Bei ja von ja ich glaube, das war ja wieder der die FDP. Ja, das ist ja auch jetzt ja, ja auch auch viele Schüler. Muss halt gucken, wie wie wirklich dort Ich hab's Ich das. hat der das Über dem Dach machen. machen. machen. machen. das Macht doch noch mal. Die kann Das ja. aber ist Das ich gesagt, Ich nicht sagen. So so ein ein also nicht Ich ja, Ich ich kann nicht mehr. Richtig, ja, du bist Ich ja kann ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich das überhaupt. Ja, gut, aber, ja, ja. aber man das Köln ist aber auch guter, also, ne? Ja, die ich ja, ja. ja, das ist sagen, ja. die der Einheit Köln, als der Einheit in Köln, als der Einheit in die Köln, als der Einheit in Einheit in Köln, Das Köln, als der Einheit Köln, Köln, Ja, ja, Aber, äh, könnte ich vielleicht mal ein Messer bitte nochmal? Zum ja. Thema Wahlhilfe. So. Bist du Wahlhelfer? Ja. Hast du den Namen? Ja, ich habe mich vorhin Und es hat keiner aktiv widersprochen. Ich habe den Passiv widersprechen. Die Frage wollte ich damit provozieren. Ja, und wie aus der. Ja, ja, wie lautet die Antwort? Indem man zum Beispiel das Lokal verlässt. Ja, das kann ja auch andere Gründe haben. Ja, das, das wäre eine Methode, passiv zu widersprechen. Aber das war ein Stadtrat war das ja genau so. Ja. Ja, die Stimmung ist dagegen, keiner hat keine andere. Ja. Ich weiß nicht, da ging, doch, mal, komm, da da ging aber diese Frage noch ja so schnell, dass zwischen ja das das das zwischenzeitlich ja, ja. also also ist. Da ist es dagegen, dagegen. jemand hat sich so lange es das angenommen. So ja. Ja, läuft das im Kreistag auch. Also, also in äh, der also weniger als zwei Sekunden. 18, 18 Abstimmungen hat der Landrat bei der letzten Sitzung innerhalb von ich glaube 20 Minuten durchgeklopft und hat sich danach geärgert, hat eine halbe Stunde Leerlauf produziert hat. War da auch Ich weiß das nicht. Bei der Frage Enthaltung habe ich nämlich aufgezeichnet. Mhm. 22 ist ja egal. Wir haben schon vorher aufgeschrieben, die ja. Abstimmung. Äh, ja, deswegen hat er sich ja so geäußert. wie der, mhm. der Eingegenstimme. Ich weiß nicht, ob das in gleich sind, sind sie einigermaßen. So. Gut. Ich gebe jetzt die äh, eine Wahlurne, bitte. Oh, äh, Jürgen, würdest du deinen charmanten Hut zur Verfügung stellen? Den braucht er doch zum Abstimmen. Darf man das? Ja. Du darfst nicht erkennen, weil das was drin ist. Ja, und ich, ich bitte dann die Stimmzettel gefaltet. Du musst ablegen. Gibt noch oben? Um? Äh, wir haben ja notfalls. notfalls noch diese Box hier. Naja, wir haben noch eine ganze Tasche. Eine ganze Tasche, wenn es. Das hat bei der Stadt die Mitte und stimmt. Ja. Ja. Ich Plastik, ja. Also, ich ja. gebe jetzt ja. den Stimmzettel aus. Hier ja, wer auch mit noch mit die mit Googleschreiber. Die mit, den, mit ja. ein Google-Schreiber. Mit? Markus? Ein Strich hier. Jute, ja. Jute Plastik. Markus. Wo auch? Oder willst du nicht mehr? Ich mach das nachher. Bist du da rein? Ja, ja. Jürgen, Zettelchen, Und wegen dem Strich. Ach, du wolltest einen Strich drauf machen. Muss ich. Ich, ich, was denn gut, ich. ich noch Gut, dass ich nicht auf den Strich gehen muss. Eins, zwei. Hier noch einen, bitte. Noch einen grünen Zettel wieder zu. Ja, bitte. Bitte, was sagt ihr jetzt die CD Auseinander? Äh sind wir unterwegs. Du warst so konzentriert. Ja. Der war, hat ihn Amtshilfe, Okay. Ja, wir sind ja mit genügend alleine hier. Wissen Sie das? Ja. Bitte alle Augen drauf zu haben. Ähm, äh, um die geheime Wahl herzustellen, ist hier nur die Möglichkeit geheime abzustellen. Ja, da hinten auf dem alten Kopierer kann man auch was ablegen. Das ist auch, glaube ich, rolli-tauglich. Sollte also funktionieren. Hat jemand da Einsprüche gegen die Wahlkabine? Ja, dann bitte ich nacheinander zur also, Wahl zu Einmal oder zweimal? Einmal rein. Einmal Ich hätte die stehen im Kran. Und dann bitte beim, beim Zurückkehren halt eben. Hier und also hier dann bei mir, dass ich hier ja, das koste. Ja, und ja. genau. genau. Ich gehe als Erster, dann habe ich das gleich hinter mir. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> ich bitte mal diese berüchtigte Urne? Um. Ja, die bitte um den Tisch stellen. Ja. ja. Die Öffentlichkeit her. Schiebung, hast du ja auch gerne noch, was? noch mal Kuppeln. Leer, leer, das ist schon. Es ist leer, leer. Ja. Einer drinnen, Kreuz. Selbst. selber ist verbunden. Huh? Für äh, Zeuge. Muss, wenn der Wahle, der ich guck drauf. Also klar, ich, klar, ich ja. guck drauf, ich guck drauf, ich ich lasse ihn nichts alleine machen. Sitzt er ja hier noch? Ja. ja. Auf Eingeworfen, Auf Eingeworfen, Ja. Ach, so, wie der, die, der ja. Ich ja. Okay. bitte, Sonst nichts eingeworfen. worden. Was macht der? Ich ja, bitte da rein. Ja, ist in Ordnung. Ja, wenn noch, okay. dann ist dann noch, ein ja, noch jemand so einen Stift haben, ist noch ein Stift da. Sascha, heißt, gibst du den gut dabei? Nein, nein, nein, ich glaube nicht. Wer hat noch nicht? Ich, ich habe noch 3, nicht zwei. Der zweite ist weitestgehend vorbereitet, ja. Ich, ich glaube, das darf man dann wieder nicht. Dann sollte ich das auch vorgeschlagen. Das ist eine Zapel, zwei unterschiedliche. Wählt vorsichtig. Den Uli braucht nicht wieder. Das war der. Das das Ach so. Der, der, der Sprechstuhl, glaube ich. Ja, so das ist die Frage Wenn jemand ja. bei der ein-, Einbahn dann nicht gewählt ist. Also, hat denn jemand noch nicht gewählt? Ich habe so, ja. gewählt, aber ich habe ihn Gewählt ist, wenn, wenn Dinge ohne. Ich hätte es ja, auch. Mhm. Ja. Ja, das nee, du brauchst deine Karte. Jetzt. Du musst ja mit deinem Zettel. Du musst beides abgeben, wenn der Kollege das ja, unter Aufsicht einwirft und ankreuzt. Wahlgang äh Wahlgang abgeschlossen? Alle ihre Stimme abgegeben? Alle haben gewählt? Dann bitte ich, die Ordnung umzugehen. Wir machen hier ein bisschen Platz. Umbringen? Ja, da was ist ist den schon rein, bitte. Du kannst den Zettel wo du Striche machst, dann weißt ja. du dann jetzt, ob alle Leute abgegeben haben. Gut, okay. Das ist so, da war nämlich schon was unten reingerutscht gewesen. Das habe ja, ja, ich da entfernt damit. Okay. Ist es genehmigt, auch für den Stream? Ja, okay. ich darf die Ohren zur Seite räumen. So, bitte mal dann abgegebene Stimmen. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 8 Eine Enthaltung. Ein Markus. Ein Markus. Auch noch eine Enthaltung. Markus, Markus, Markus, Markus, Markus, ich stelle fest, Ein. sechs Stimmen für Markus, zwei Enttäuschungen. Eins für sechs, zwei. Ist jemand damit einverstanden, ist es klar, dass ich hier mit, dass das Entleitungen sind? ja Ja. So, bitte. Hätte ja. man zwei bis sechs Minuten machen können. Sehr. Danke schön. Dieses war die erste Sprache, doch der zweite folgt zugleich. Der halt. auch das Formal, so weiß alles jetzt dann richtig. Ich habe alles so. Das kann man alles ja. sehr ja. Ja. Zum da ja. Das ist ja gewählt, ja, besser als der Preis. Zum Abschluss muss man das gewählt Und besser bin ich das Formalien. Ja. Das, ja. ja. Das, ja. ja ist wenn, wenn, ja. das. Ja. Das, ja, das ja, wenn wir schon über aufregen, dann sollte man so viel so, besser machen das? Ja. Ja. das ist ja auch noch alles. So, wir haben für den ersten Wahlgang ein offizielles Ergebnis. Dazu als erstes, wir haben heute Abend acht akkreditierte und demnach wahlberechtigte Demokraten anwesend. Davon haben dann auch acht Leute an der Wahl teilgenommen. Es sind acht gültige Wahlzettel abgegeben worden. Davon waren sechsmal ja und zwei Enthaltungen. Und damit ist die Wahl auf Markus Friedrich gefallen. Ich frage den Kandidaten, ob er die Wahl annimmt. No. Ich, und ich jetzt arbeiten. Das ist so ja, ja, das ist ja auch. Wir den den jetzt drin drin das hat ich kann genau Ja, wir so. ja nicht dazwischen hm. quatschen. Kein Problem. <lacht> Fach hat zum Ja, äh, kommt auch darauf an, was für Parteitag. Das war ein Parteitag ist. Weil Parteitag ist relativ kurz. Fach Thomas beim letzten haben wir nur sechs Stunden also, äh, Ja, gut, äh, wir hatten fünf äh, Minuten. Ja, ich sag für den Carsten einen guten Tag. <lacht> Carsten wollte schon ja. haben, ne? Naja, wir waren dann ja später dort, da hatten wir zwei Kandidaten und haben wir natürlich die gleiche Idee mitgenommen. Oh, so, äh, halt so der Gag ist für einen drei Wahlberechtigt. <lacht> oh, der dann dabei schön. So, der eine wusste nicht genau, wie er was anzukreuzen hat, stimme ungültig. wir <lacht> <lacht> das wir mal erklärt haben. Also das war ein geiles Ergebnis. Okay. Bei drei Leuten? Das ist ja, ungültig. Darfst, so ja. darfst du das auch kühlen? Das ist du Du darfst dann keine Nummern in die Zahlenfelder reinmachen, sondern x reinmachen. Sondern ja. ja, Das hat Das wir ja, das haben wir, also ich dachte, ja auch, das hat ja auch eine Nummer eingetragen. Ja. war klar erkennbar, aber es war ungültig. Ja. Und äh, ansonsten wäre die Liste anders geworden. So, dann haben sich jeweils die einzelnen Kandidaten auf 1 gewählt, die andere dann jeweils auf 2. So, man muss nur losziehen. Ja. Das hat ja auch funktioniert. Ja. Das, das? Ja. ja. Und hat? ja Das aus Ja, Wir haben unsere wir haben hier noch Naja, das ist ja gut, das ist ja okay. Ich bin noch am Wahlzettel Bitte um Verzweiflung. Einhändig. Ist diese, sind die formatmäßig als identisch anzusehen? Das, ähm, Was hast du eigentlich? Ja. Frage zu Ablauf. Wir haben die Möglichkeit, mehr als eine Person glaub, hineinzuwählen. Ähm, machen wir das jetzt oder wählen wir nur eine Position und die zweite Position in einem neuen Wahlgang gleich Ja. Äh, nur Stimmen. Nein, wir haben halt die Möglichkeit, wenn jetzt eine Person, äh, das Quorum ist fünf, ne? Eine Person mit sieben Stimmen bekommen, eine Person bekommt sechs Stimmen. Sind sogar unterschiedlich, aber das sind ja beide ja, es sind theoretisch ja beide gewählt. Ja, ja beide gewählt. Ja, dann, ja, dann stehen, so haben wir zwei. Wir hatten ja das, in der da drin steht. So verstanden haben, ihr doch noch Ja, richtig klar. Solange das Quorum erfüllt ist, ja. ist ja. dann ja. Ja. Das ja. Ja. Das ist es halt um zwei rauskommen. Und dann die die dann auskaufen auskaufen. Also, wenn also da ja, jetzt eine Reihenfolge drin wäre, so erster und zweiter, dann müsste also es so hochkommen. Es ist schön haben. einfach, es gibt für jeden nur die Möglichkeit. Und also ich war das auf der Bundespartei. Bundespartei. 27. Stellvertretende. Ich gehe nie wieder in ja. die Bundespartei. <lacht> ja, Zumal Sami gesagt hat, beim letzten darf ich nicht mehr Mediation machen. Mediation vermitteln. Und hat mich echt ruhig gestellt, das war Ich wollte so vielen Leuten eigentlich in die Märkten springen denn, Verdammt, du hast dieses Schildchen. Hat <lacht> <lacht> auch also, jeder gelacht, also du hast gesehen. <lacht> das die jetzt okay, das Wir suchen wo? noch einen Gärtner. Ach, ich hätte noch einen okay. Raumkeller. So, und es ja nichts. Die gibt ja nichts. Es Die ja nichts. Es ja da auch. ja ja nichts. Da es die ja nichts. Es die ja ja was also so eine habe ich auch behandelt. Okay. Sieht in Ordnung aus. So. Ist ja alles unter Kameraoption. So. Alles möchte ich auch machen, ne? So. Scharin. Ja. Ich ich okay. Danke Dankeschön für die Wahl. <lacht> ich hoffe, sie war weise. Dann will sie zeugen. Wenn wir bei der Wahl vorher müssen, wäre es ja einfach. Ich danke, dass du gewählt hast. ich hab mir Kaffee noch. Jürgen, ist es schon so weit? Ja, wir Achso, fünfmal. Gut, okay. Nö, auch Alles gut. Das ist kaffee TM. Lass mir den jetzt einfach ist Der Wahnsinn. Das ist Weiter. Thomas, du darfst einen wir warten dann nachher ab, dafür ein tolles Ding zu sehen, das eingetrocknet ist. Kaffee mit Mensch und Zukunft ist auch die Matribe. Ich glaube, du musst auch noch wählen, oder? Ich muss auch noch. Ja. Jetzt. Nikotin mit, mit Zucker und Milch. Hm. Okay? So. Ja. ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Darf ich darf den Lothar überreichen. Den Lothar ne? ja. oder? So. Bis auf meine sind jetzt alle. Scheiße. Oh. Jetzt fangen wir von vorne an. Oh. Alle <lacht> <Den lacht> Hallo, was ist das zweites Er hat das auf die war, geguckt. Auf welchen Auf Versehen. Es mhm. war wirklich nicht interessant. Das ist egal, das um, ist egal. Das ist schief gelaufen, Wir haben einen Troll. Troll. Ja. Ja. Das ist nicht egal. Man kann durchaus die Versammlung fragen, ob sie das als Anrollierungspunkt sieht. Wer möchte neu In Was lesen? genau ist passiert? Ich habe hier bei dem Zippen aus Versehen das Papier aufgefaltet. Ja. Äh, weißt du das? Ich weiß es jetzt nicht sicher. Was meiner oder der von Notar? Da müssen wir eine frage stellen. Ja. Dann frage ich als Wahlleiter, gibt es jemanden, der das gerade als gravierenden Fehler beim Wahlgang ansieht? Da ja, dann werden. müssen wir neu werden. Hört ich gerne ja, oh. Nö, nein, Ich bin der Toll. <lacht> Thomas, ich bin der Kein Toll. Kein Problem. Toll ist toll los. Du musst jetzt den zweiten Wahlgang schreiben. Nee, nein. Dritten. Dritten, ja, dritten. Der zweite ja. wird annulliert. Okay. Bitte ins Protokoll, zweiter Wahlgang annulliert. Weniger der Formfehler runter? Nee, der ist Grund ist, glaube ich, nicht unbedingt wichtig. Ich bitte um Verzeihung. Aber bin wenn du darfst du mal schon bitte? Das nee. heißt, bitte nee, klein heißt der dann machen wir einen anderen Wahlhelfer. Der Alts das kostet ja noch nicht. <lacht> <lacht> sowieso schon. Da steht doch vor mir. Creeper-Cards da, ich würde eigentlich gerne ein paar creeper -Cards verteilen. <lacht> Nein, den Wahlhelfer. <lacht> <lacht> was interessierte mich denn, was da drin steht? klar das nicht. Und wie schien das um die eingebaute Neugier zu sein? Ja. Nein, dann nimmt man das. Mal das. das ist noch wir haben jetzt im Glück noch gerade Zeit. Ja. Äh, Stimmen wir hier. Hier diesen dritten Wahlgang darf ich vernichten? Den, den zweiten, den zweiten, ja, komplett bitte vernichten. Okay. Alle Zettel durchreißen. Und ich bitte alle darauf zu achten, dass der Zettel, den Sie gleich ausfüllen, mit dritter Wahlgang gekennzeichnet ist. Ja. Ansonsten ist er identisch zu dem Reicht das so? Zweiten. Ja, das verstehe ich ja nicht selbst machen. Bitte alle durchgerüstet du und das okay. Nichts verschwinden lassen. Bitte? Hier? von wir hier noch welche. Ne? Ja, ja. Das ist ja organisch vernichtet, ne? Ja. Durch Verdauung. Oder alle Erzbäste durchgehen und alle Kreuze machen, die möglich sind. Das kann ich ja auch nicht machen. Jetzt haben wir jetzt eine Achtung. Dann das, dann da. Und das zweite und Sie auch wieder durch. Die Frage ist noch wichtig. Jetzt ist die Frage: Zum Glück bezieht sich das darauf, dass dann eine Wiederholung schnell geht? Oder ist genau, die Auswahl zu klein ist? Nein, nein. Die gingen nicht schnell, nicht schnell. Ich erfülle es nicht, als Glück, dass wir nur 18. Ich hätte gerne 50 oder 70 hier sitzen. Ja. Ach so. Äh, Aber hier ja. haben wir leider nicht. Rauchen ja. Wir wollen hier doch wohlzählen, ist auch so toll, denn wir wollen uns da Aber abstimmen ist so schwierig, Geil. Wieso ist das ganz ist einfach? einfach. Wer dagegen ist, der möge die Zelle innerhalb der nächsten 50 Minuten verlassen. <lacht> der möge mit dem linken Ziel wackeln. Den braucht aber schon zum Ankreuzen. <lacht> <lacht> nee, Nein, das ist nur 10 mm, so Platz hat sie nicht. Das Ankreuzen kannst du zwischen deinen Backen machen. Ich habe mal gesehen, sieben ist die vw okay. -Käfer, ohne dass sie ausgebaut ist. Okay, so. Dann fangen wir wieder an mit dem Verteilen. Gut, also, halt, halt, halt, wir, wir nach, was passiert. Passiert. Ja, bitte einmal in die Kamera rein. Ist leer. Ist leer. Ja. Wir haben uns davon vergewissert, dass nichts vom alten Wahlgang über ist. Und wie gesagt, sollte irgendwo noch ein Zettel sein, auf dem zweiter Wahlgang steht, es, so. ist er nicht gültig. Sowohl machen. als auch, ja. eine haben wir ja schon annulliert. Wir haben ja 50er Jahre. Ne? Bitte. Die Aufgabe zu warten, bis alle ihre Wir machen erst mal Zettel fertig. haben. Ich mach erst mal fertig. Holz den Stift an. Für Lothar. Lothar. Jetzt habe ich vergessen, weil ich eben gewählt habe. Wenn ich jetzt was hm. anderes wähle, ist das nicht gut. Nö, das ist ja. Wahl. Das? Also, das haben wir ja schon, ich weiß ja, Schließlich auf auch schon häufiger gab, dass bei, bei einer Wiederholung des Wahlgangs ein total anderes Ergebnis dazwischen andere war. Ja, ich ändere mich äh, sogar an einen äh, Wahlparteitag rein. Was glaubst du denn, wer Gunther nach dem Fehl ist noch wählt? <lacht> Man kann der froh sein, dass er nicht zur Wahl steht. <lacht> ich weiß, dass der Tag um so lange gewählt wurde. Richtig. Bis das genehme Ergebnis rauskam. Ja, man muss noch so einen richtigen Moment stoppen. So, ja. so. Also. Markus, bitte einwerfen. Und Stifterverteidiger. Bitte dich deinen jetzt erstmal einzuwerfen. Ja, einzuwerfen. Hey, ja, werf ihn in die Urne. Ich mache mein Kreuz. Ja, vorher nicht Der hier erschienen. nicht mehr liegt. Vorher das nicht ist Okay. Machst du mal auf, Weiter? Ja, da vorne also, kommt dir ja eine Händchen da entgegen. habe ich nicht gesehen. Die spielt im Bitte nichts mehr öffnen. Direkt rein. <lacht> bitte selber <lacht> eingelaufen. Ja, klar. Ja, aus Schaden wird man klug. Was war Ja, das ist ja keine öffentliche Wahl. nur intern. Das ist nur gar ein bei gar nicht. Wahl. Hast du also, also, später, also der Wahlhelfer ja, muss, hier Versammlungsleiter Ja, da Ja, la, la, Ich muss ja gleich noch ein paar so, ja, ich finde auch, du willst auch noch, gehen, noch. Gehen Saubuch, dann ja, kriege ich kriege mal deinen Kerl Ja, warte, lass ihn erstmal abgeben, so langsam nicht zu. Ich Stimmt dann als Letzter. Erst da rein, ja. das hier, das passiert noch vorläufig nicht ja. ja. nochmal. Bitte ein. den Stimmzettel komplett reinschieben, man kann ihn noch sehen. Äh, okay, ich mache das jetzt im. Erdnachend. Ja, so, so ist besser. Also ohne Berührung, ja. das ist super. Ja, war ja zu. So das ist das besser. So, jetzt haben alle außer mir gewählt, ja? Ja. Ganz ja, schön. Hast du noch ein Messer gemacht? Hm? Hast du noch ein Messer gemacht? So. Er hat sich so hier so Aliens geguckt. So. Mal kurz. Ja, so einmal durchschieben. Ja, okay. Dass er die Stadt nicht gemacht hat, die haben eine Aktentasche genommen und haben die schön nebeneinander geschoben. Ich hatte schwere Bedenken bezüglich der Reinfeuchtigkeit, bis dann das auch ein paar Spitz gekriegt haben und haben die angefangen dazwischen zu strecken. Und damit war dann wieder die Annegabilität hergestellt. So. Das ist nämlich sonst ein Anfechtungsgrund gewesen. Bitte noch mal reinschauen. Ich ja, bin hier Ohne Leer. Ohne Leer. So wenn alle zufrieden. Sind. Danke. Vergessen nicht zu bringen. Die Stimmzettel und die Eier, die besser Das muss die Haben Sie einen Rörg bei den Ausschüssen gemacht? Die Eier und die Das sind zwei Mama. Ja, ja. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht, abgegeben. Einmal dabei gewesen, dürfen Sie nicht schüler werden. So ein Ralf. Eine, äh, einmal Null. Gar nichts. Dann ähm, Ralf und Jürgen. Dann haben wir Ralf und Jürgen. Dann haben wir Ralf und Jürgen. Dann haben wir nur Ralf. Dann haben wir Ralf und Jürgen. Dann haben wir Ralf und Jürgen. Ralf und Jürgen. Das heißt, der eine müsste liegen. Wir haben gerade 5. Habe ich auch. Das Vorbuch ist also im Prinzip äh, war bei 4 ja, plus 5, ist erfüllt. 5. Damit sind beide eigentlich gewählt. Ja? Das ist richtig. Du musst es natürlich noch verkünden. Ja? Okay, so, dann haben wir ein Ergebnis im dritten Wahlgang. Es sind acht gültige Stimmzettel abgegeben worden. In sind auf Ralf Küx sieben Stimmen und auf Bürgerinnen fünf Stimmen. Das Forum lag bei besser wie vier. Demnach haben beide Kandidaten das Quorum erfüllt und da wir mindestens einen Kandidaten gewählt haben, hätten wir okay, demnach zwei gewählte, und damit frage ich der Reihe nach. Also nimmst du die Wahl an? Ja. Dann Rinne nimmst du die Wahl an? Ja. Dann danke ich den beiden und gratuliere, dann zwei Verwaltungsmitglieder. Ja. ja, damit schließe ich dann das Wählen und übergebe wieder an den Versammlungsleiter, der gerade hinter. Okay. Okay. Packt ihr die Wahlzettel bitte in separate hm. Umschläge? Bin gerade bei. Sieht es ist schwer um dich herum zu Ja, ich weiß. Du wolltest, dass ich das noch in den Umschlag tue. Eine Herausforderung. Ich weiß, ich habe hier ja die Demenz, in die Himmelfülle zu oh, sehen. Dann bedanke ich mich herzlich bei dem Saarleiter und seinem Helfer. Ich muss Büro. Herzlichen Dank, dass ihr das macht. Viel Erfolg. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre Tagesordnungspunkt 8, Sonstiges. Next. Ah ja, und sonstiges. Was? Postfachschlüsse? Weil wir das protokolliert haben, der Postfachschlüssel wird offiziell übergeben von an. Man muss aber auch wieder Datenschutz. Ach, ein <lacht> Aber mit Datenschutzerklärung, ja, glaube ich. <lacht> da muss so, ich muss ihn gut gut. Jürgen erst mal nehmen. Ich muss ich ihn so lange festhalten, bis jemand anders ihn nimmt? Jawohl. gut. Na gut. Dann, wenn mir äh, jetzt auch so noch so gesagt so wird, wozu der passt? Zum Postfach. Frage: Wie sieht das jetzt aus mit dem Twitter-Account und mit dem Facebook-Account? Ich mag das eigentlich. Das könnt ihr später klären. Wenn es unter Sonstiges nicht mehr gibt, dann schließe ich die Versammlung und mache jetzt die Verabschiedung. Ähm, können wir dafür vielleicht mal den Stream kurz ausmachen? Ich die, ja. die Verabschiedung <lacht> Muss ja nicht alles verfügbar.